Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Feiern Engage. Wir sind in der Dämonenwelt 5 der Dämonen-Erbe. Und ja, in der letzten Folge ist die Story ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen angeheizt. Wir haben einige plot twists gesehen. Wir haben herausgefunden, dass neil in Wirklichkeit der böse Zwilling von den beiden ist. Ne? Und ja, jetzt haben wir hier die Aufgabe, ihn zu erledigen. Damit wir meine nicht feiern können, dass er sein Paps hier wieder lebt, ne? War glaube ich der Plan, oder? Ähm, ich habe mich natürlich aufs Game schon vorbereitet. Ich habe schon alle Charaktere hier platziert, was ich übrigens noch machen könnte, ist, ich habe aber Erholung und so ne mitgenommen. Glaube nicht. Ich Soll vielleicht mal alle Sachen hier einlagern, mal, um sicher zu gehen, ne? Hätte ich zum Beispiel machen können, gibt ne? immer irgendwas, das hatte ich noch vergessen, natürlich. Ne? Okay, aber geht das ja schnell, ne? ja. ja, Falls ich mal irgendwelche Stäbe brauche oder so. ne Ich glaube zwar nicht, dass die wir ausgeben werden, weil die sowieso immer nachgelagert werden und so, aber man weiß ja nicht. Ne? Gut. Ähm. Ich habe den ersten Zug relativ gut vorausgeplant und so gedacht so okay das machst du jetzt das machst du ne wird schon klappen mal schauen weiß ich nicht hier sind einige Sachen die ich verhindern möchte und gegen die ich irgendwas machen möchte erst einmal hier sind Thron das heißt die möchte ich natürlich haben ne ich habe auch gesehen hier sind Diebe hier ist ein Dieb und hier ist ein Dieb ich glaube irgendwo anders ist sonst keiner mehr ne ich glaube nicht ich glaube ja, war keiner mehr ne? ich habe die vorbereitung alle gestern schon gemacht ne? also wenn ich mich ein bisschen ne, ist keiner mehr so das heißt es sind zwei Diebe, die möchte ich so schnell wie möglich erledigen damit ich schon mal hier ein bisschen mehr chillen kann ne? mein plan ist wir haben hier einmal panett panett bewegen wir hierhin sie setzt lin ein und hoffentlich macht sie den Typen mir fällig, ne? Ich habe natürlich keine Ahnung, ob ich das alles hier mit einem Schlag schaffe, aber gucken wir mal ne 38 HP, das ist jetzt nicht so stark, finde ich. sie du bestimmt hin, ne? 45 Angriffskraft Macht sie mit dem Bogen auch 45, okay. Ich habe irgendwie zu schaffen sein irgendwie, ne? So, das ist der erste Plan, ne? Wir bewegen sie hier hin, sie macht den ja fällig, ne? Dann bewegen sie bewegen wir sie hier runter und Sie und noch einige andere Leute nehme ich an und füllen wieder ihre Emblemleiste auf, ne? Damit falls irgendwann hier ein Dieb kommt, was ich mal annehme, dass wir den auch abschießen können, ne? Das heißt, Panett geht hier unten, in, ne? Das ist die erste Lösung schon mal. Für unsere Probleme. Der hier wird ein bisschen schwieriger, aber dagegen habe ich auch so eine kleine Strategie, ne? Wir bewegen ähm, Diamant, Timera und Maurier so ungefähr hierhin ne entweder wir hier, hier hier und hier ne ich glaube ich wollte ne quatsch ich wollte hortensia hier packen damit sie mit Donner auf ihn losgeht ne dann will ich versuchen mit ihnen ihn jetzt ihn zu treffen was wahrscheinlich nicht funktionieren wird weil er hier auf eine Säule ist das heißt den werden wir sowieso nicht treffen ne obwohl er mich sage ich mit 70% prozent zu treffen und ja dann haben wir wählen vale hier sie hat ball ausgerüstet sie wird hier tanzen und ja, genau, ich wollte mal hier packen, glaube ich. Ne? ich glaube, ich wollte mal wir hier packen. Hortensia wollte ich hier packen. Ich weiß es nicht, <lacht> habe schon wieder vergessen. Aber was wir auch noch machen wollten: Wir wollen sie hier nehmen, ne? Hier bewegen. Sie teleportiert sich mit hier hin, macht den ja fertig, ne? Wenn der nicht kaputt geht, dann haben wir immer noch weil vale hier zum Tanzen. Ich werde Hortensia und äh, Maubier hier bewegen. Aber eine lange Reichweite, im hat sie Das heißt, den kann ich hier noch voll durchdüsen lassen, ne? damit er sich hier um ihn hier kümmert. Ne? Das ist eigentlich das einzige, was wir hier machen müssen. Ne? Einige andere Sachen scheinen hier irgendwie so ein bisschen außer meiner Kontrolle zu sein, weil wie man hier sieht, Nell und Nil sind beide hier. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich hier entweder Roy oder Ike gebe. Weil Ike hat ja irgendwie diese Eta-Attacke, ne? Damit kann er sich ja ein bisschen noch hochheilen, aber sie hat ja auch einige Elixiere. Also ich weiß von daher nicht, ob das hier überhaupt ja, ne Heute gegen Lanzen, nach dagegen ex hm. Ich glaube gar nicht, dass ich ihre links einsetzen kann, ja, ja Mein Plan war eigentlich hier. Oh Gott, ich mache ja gar keinen Schaden gegen den sich gerade. Das kann ja irgendwie nicht sein, dann ich nehme an ich soll einfach nur hier überleben ne? physischer angriff ich mache gar keinen schaden das sehe ich ja jetzt erst ich muss ja drachenform jedenfalls ausgesetzt haben weil wenn ich das hier ausrisse, dann wird werde ich nicht nur ne, warte mal oh, stimmt also die situation weiß ich nicht so genau wie ich das hier lösen soll ich nehme an ich muss einfach hier nur überleben ne? Ich habe mir so gedacht, irgendwie, da ich weiß nicht, ihm wollte ich erst Mikaya geben, ne? damit er nebenbei so ein bisschen heilen kann. Aber das geht ja eigentlich auch nicht, weil ich kann ihn keine Emblem ausrüsten. Ne? Also hier sind einige Sachen, die irgendwie außer meiner Kontrolle sind. Ne? da ist doch hier er, er hier, ne? Und ich habe keine Ahnung, wie ich den bitte schön hier, was ich mit dem hier machen soll. Ne? Also mein Hauptcharakter hat ja Zugriff auf den Vorrat. Ne? Das heißt solange ich noch elixiere irgendwo ab ne 1 2, 3 dann sollte ich ja eigentlich mich immer heilen können ne das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen also ich lage aber alles hier ein ne damit ich mich mit Elixieren hochhalten kann und ja ich weiß nicht was das hier ungefähr wie ich das erledigen soll mein Plan wäre natürlich hier weil nicht dahin zu stürmen und so mich darum zu kümmern aber ich habe auch einige Heiler hier wahrscheinlich. Die können sich dann auch hier darum kümmern. Ich glaube, einmal meine Heiler sind dann... sind auf der Seite, ne? Verdammt. Wer hat Kaya? Irgendjemand hat Kaya. Ich weiß noch nicht wer. Sie hat ja alles klar. Sie glaube ich, auch Purgativ. ne? So, ja, das ist meine Gruppe, ne? Ivy, Fogado, Anna, Lapis, Panett, Mobier, Hortensia, Bale, Tivera und Diamant. Und ich bin mal gespannt, ne? Es ist ein bisschen ungewohnt, dass ich hier wieder nicht äh, im Somniel bin. Aber ich wurde ja vom letzten Kapitel direkt hereingeschmissen. Von daher, keine Ahnung. Ja, dann kümmern wir uns um dieses Kapitel hier, ne? Und gucken mal, wie das hier so ablaufen wird, ne? Ich, ich habe so den Verdacht. Er wird entweder flüchten oder wir müssen einfach nur überleben, ne? Weil er ist verdammt stark. Ihm machen wir gar keinen Schaden. Also ich weiß nicht, wie er ablaufen wird hier. Entweder flüchtet er oder das gefühl er wird irgendwie hier hingehen oder oder hierhin also irgendwo weil nicht flüchten ich glaube nicht dass er hier bleibt aber wenn noch damit wird er ganz schön schwierig ich nehme an diese dinger gehen irgendwann auf und dann können wir hier so rausgehen dann ne? würde ich jetzt mal so raten Man bewegt er sich vielleicht hierhin oder so keine ahnung aber ich weiß noch nicht wann die sich öffnen oder wie oder warum Egal, werden wir haben ja sehen, ne? So, ich bin vorbereitet. Und ja, wir gehen jetzt hier rein und guck mal, wie die hier äh, Der Link verfügt über sein Gefängnis, über keinerlei Waffen kann sich nicht zur Wehr setzen weil ihn mal gesundheit um einige um eine niederlage zu verhindern also ich muss echt den hoch heilen so oh, ich kann ihn nicht mal bewegen So, jetzt muss ich da deine an ein schaden aber wenn ich das hier ausrüste dann doppelt er mich Also ich weiß nicht genau, was ich hier machen soll. Das ist ganz schön krass hier gerade. Aber wir machen dann, was wir uns hier vorgenommen haben, ne? Also im ersten Zug habe ich noch alles vorausgeplant, ne? Danach allerdings, so ich müsste ihn eigentlich treffen können, ja, ne? ja genau treffen. So, und das reicht. So, haben wir den schon mal erledigt. Also, ich werde da wahrscheinlich einen Heiler nach rechts schicken müssen, ne? So, ähm Meine Strategie war hierin, ne? So. Ich, muss, ich muss sie so bewegen, weil... halt mit damit den Tanzen die funktionieren. Oh, sehr gut. Ah, nicht gut. So. Oh, ich habe schon einen Fehler gemacht. <lacht> schon einen fehler gemacht man muss ja doch nach rechts bewegen weil sonst kann sich doch niemand dahin bewegen also hier so und wir schaffen es noch nicht mal den zu erledigen okay was habe ich gesagt ich habe den ersten zug voraus geplant ja. so weiß hier 25 31. Äh, wenn sie Unterricht einsetzt. Wie sieht das hier eigentlich aus? Auch nicht gut. Kann ich dich erledigen mit ihm? Mit ihr meine ich. Kann ich sogar. Nee, kann ich nicht. So. Dann. Den hatte ich gar nicht eingeplant hier in der ganzen Situation. Mhm. Hast nicht, da wieder so ein paar dinge hier nicht reicht, ey. Du wirst ihn ja nicht erledigen können, ne? Aber nicht stark ne? ich weiß nicht dass da wieder um so einen ding ne? hat schon wieder um ein ding mir nicht reicht ja. möchte ich einmal treffen wer gut ah. da war noch der dickere schuss mann man sie kann ich nicht so bewegen ah. oh mein gott wie habe ich bitte okay äh. oh, von da das kann ich lass mich noch mal neu machen das gibt es jetzt einfach nicht mal das, ist, das hat jetzt gar nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt hatte Oh mein gott ey! ich habe eine andere idee könnte vielleicht funktionieren und zwar ich habe schon einen fehler gemacht als hortensie als erst bewegt habe ich hätte auch einen zeitkristall einsetzen können aber mein gott im ersten zug ich hätte einfach nicht sagen soll dass ich den ersten zug voraus geplant hätte so, ich will den hier machen dann hat sie ja alle dann tun wir anstatt tanzen folgendes machen ne? So, ja ja ja machen wir folgendermaßen ne? wir tanzen nee, wir tun nicht tanzen statt tanzen unter euch einsetzen Wir müssen ja eigentlich jeder jetzt stark genug sein jetzt, ne? Außer wenn sie nicht stark genug ist. Ne. Cool. Aber ich kann mich glaube ich auch dahin bewegen, ne? Nein, ich kann mich nicht da hinbewegen. Ich kann den ja machen, aber dann ist ja wieder so ein blöder. <lacht> Na gut, dann machen wir wieder so. Ne? Ich hoffe, ja diesmal reicht das hier so. Aber oh, ich muss aber trotzdem noch neu starten. Also mit fertig. Ich muss nur den ersten Zug hier abschließen komplett. Dann nochmal wir So, also müsste ja eigentlich ihn jetzt erledigen, ne? Da bringt jetzt auch nichts, ne? Aber jetzt. es kann Sandsturm da aktivieren mit diesem Angriff. Bringt da jetzt nichts, ne? Außer also, du, also, du kannst den die erreichen. Kannst du sogar? Hey. Okay, alles hat funktioniert, so wie ich das geplant hätte. ist okay. Problem ist, er geht jetzt gleich auf uns los, aber er macht dann nicht so viel Schaden. Ne? Magisch, wie ich meine da wird er wohl nicht gegen, gegen fliegende Einheiten effektiv. Nee. Gott sei Dank, man, der wir uns hier. Enden. noch ein anderer malister typ da ja mir will hat nicht so wie ich das nicht mir vorgestellt habe mein kopf alles viel besser aus solange also wie beides dann überlebt ist alles okay das ist eine ballista ne? standard kanone physisch 24 verteidigung hat sie sie hat jetzt nicht hm. so also sie hat eine menge verteidigung sehe ich doch gerade hätte sehr viel besser ablaufen können hier aber was soll man machen ne? so sie muss ich hier bewegen einfach damit hier hat man ja, Sie hat keine dings jetzt der bogen bleibt ausgerüstet nehme ich an ne? also mein plan ist jetzt einfach nur hier Mein Plan ist jetzt einfach nur hier Dings zu... Mein Hauptcharakter zu beschützen, wie es ausschaut. Und wir müssen ein bisschen hier hin, wir teilen uns mal ein bisschen auf. Die Fähigkeit ist so doof, ne? Okay, so was mache ich jetzt hier? Ne? Ich gehe hier, ne? Aber will ich jetzt auch nichts bringen. So, die Frage ist, was mache ich jetzt hier als erstes? Ne? Ich kann natürlich auch Bündnis einsetzen, aber dann merkst jetzt glaube ich, zu ihr zum Lanzenmeister was bedeutet. Ich mache keinen Schaden und er kann mich brechen. So, ich meine, ja. Jetzt trifft sie natürlich, ist klar, ne? Ja. Also entweder ich werde gedoppelt oder ich werde gebrochen. Also macht jetzt eigentlich keinen Unterschied, ne? Ich glaube, wir stehen, ne? Was ich sonst machen soll, ne? ja, ne? Jetzt will ich mal sehen, was passiert. Ja, は邪魔が を考えるよね。はあ。Ja. 今いる。 Oh yep. Kuroskoto. Okay. Okay. der ganz geschossen. wäre sehr gut, wenn ich ein paar Mal hier ausbrechen würde. Hm. Oh, das ist jetzt nicht fair. Ähm, ja, entschuldige, was? 26. Ja, du musst aufpassen, dass dein Hauptcharakter nicht getötet wird. Ja, weiß mit meinen anderen Charakteren. so ich habe sie ja schon verbunden von daher ja. ja, Unterricht oder ja ne weg also natürlich schon verstärkt ist so gekommen in der ersten in der erst im ersten zu so. ich ich vielleicht musst du hier nicht treffen hm. kann ich überhaupt kann sie gar nicht erreichen, aus Kohle. Cool. Ich verstehe nicht so ganz, was das Spiel von mir will, wenn <lacht> ich ganz ehrlich bin. Ja, du bist ein Schütze, das heißt, dich möchte ich ja am liebsten abschießen, ne? Konter. Aber ich will ja schon was sagen, das Kapitel kann gar ja nicht so schwer sein. Einfach nur weil... Ich ja nichts machen kann, ne? Hey, ich kann ja, ich kann ja nichts machen außer hier irgendwie, weil ich, um mich fortbereiten zu können, von daher geht dann halt eigentlich nicht anders. Na, kann ich mal das hier wechseln? Da macht sie ja mehr, ne? sia muss ich nicht darauf achten dass sie weniger Schaden nimmt weil sie nimmt sowieso eine Menge Schaden so und er ziert hier hin okay wenn er jetzt irgendwie dahin geschossen hätte, dann wäre mir schlimmer gewesen Okay, sind aber recht schilliger Gegner so oh, als sich dahin bewegt er wird mich auf den musik schon am spielen ist ne? wie gesagt zu schwer kann das eigentlich gar nicht sein weil man muss halt ja irgendwie schaffen können ohne irgendwie weil ich sich vorbereiten zu können naja Na, oh, die das ist doch live persönliche waffen ne? da konnte man sich heilen weil ich Wenn man den kampf benutzt hat äh, wenn man als item benutzt hat Ah, jetzt schießt er nicht mehr. So, du ziehst auf irgendwas, was ja nirgends in der Nähe von irgendjemanden ist. Ah, ich würde gerne dich erledigen, nee, kriege ich da bestimmt. Nee. Da kann ich Echo einsetzen. Wer schießt mich da ab? Du magie magie magie da macht aber kein schaden sie noch verzerrt haben ich dann nicht stärker gehe sie hat was gegen verzerrt oder ja nicht das ist nicht stark genug was was ich gebe auf ihn los weil der andere trifft uns sowieso nicht. Richtig irgendwie down. Ich glaube nicht, ne? Ich mach ja keinen Schaden, cool. Ich mir angegriffen. War das denn du? 29 22. 29. da heißt, sie 8 Schaden, ne? Wenn ich auf dich losgehen du gehst auf mich los, dann bist du schon mal weg. Sie wird dazu sogar überleben. Na gut, dann mach den ja. dürfte eigentlich zu ah. So mit ihnen kann ich leider nichts machen, weil er keine Magiewaffe hat. Ne? Und von ein ihr Schaden. Gar Sch er macht gar keinen Schaden, was soll ich sagen? Oh, muss man den er machen. So, Und was ist jetzt hier los? Beim der Typ der macht mir auch noch Schaden, ne? du machst mir 14 Schaden 13 Schaden du machst mir ich bin auch blöd ich könnte ja eigentlich einsetzen ne, damit ich hier hochlevel weniger Schaden nehmen ne ich muss hier elixier einsetzen ich will mich hier bewegen weil falls das Dinge aufgeht ne? Wenn ich hier hingehe, dann kreisen die mich beide ein, dann komme ich hier nicht mehr raus. So, ja. was bisschen verteidigung ein 18 nein so, ja sogar ein bisschen. Ein bisschen treffer chance ja. Na gut, dann machen wir den ja. Noch einmal daneben haben wir das wäre sehr gut. Ja, und ich mache jetzt dich fertig. Aha alles war kollege jetzt ja, er geht nur auf mich los erleben ist eigentlich trotzdem getroffen werden ne? weil er voll gegen die wand trifft er greift mich gar nicht an ich machen könnte ist Ich könnte ihn eh ja machen, ne? Er trifft mich doch sowieso mit dem Ding. Hans meister Er trifft mich doch so oder so. Ja. Yeah. Sie überlebt hat, ja, ne? Ich hab' ja gar nicht an. Ja. Oh. Oh, so es hängt aber trotzdem Schaden ne warum wollte auch nicht glaube ich außer du hast irgendwie was. warum habe ich sie überhaupt als erstes bewegt ne wenn es irgendwas schief geht dann dann stehe ich schon wieder da so was ich hier mache ist tomahawk 41. Du hast eine Trefferquote von 88. Sie hat eine Ausweichquote von. Du hast eine chance von irgendwie was. Irgendwas 20, 28. Ja. Einfach. Okay. ich nehme du gehst ja wieder auf ihn los ne? so jetzt möchte ich am liebsten noch einmal tanzen ne? das heißt ich muss leute hier mitbringen. das heißt, hier machen wir einmal ah. das ist auch nicht so gebracht ne? aber was soll ich machen so ein paar Schritte hier, zu hat sich gewonnen. Am besten wenn auch wenn Hortensia ihr Dings erreichen würde, aber geht nicht, ne? Nein, ich hätte sie da. platzieren sollen. Ja. sie hier empakken. aus dem Thomas 41 angesagt? Das ist viel zu viel. Ich sag's dir. Ah, der wird sich hier rein bewegen. Verdammt. Nicht, wenn ich was dagegen machen kann. Boom. Oh. nötig hier jemand Heilung? Scheint nicht. So, wir haben ja eigentlich gar keinen Stress mehr hier, ne? Die wir sind außer Gefecht gesetzt. Das heißt, ich kann ja eigentlich schilden. So, dich muss ich hochheilen. Aber du, mhm. Ja, mhm. Die steht genau da an. Ey. Wie soll ich denn da jetzt bestimmt Ich weiß nicht wie ich ja durchkommen soll. Helfen Donner, Speer. Ich muss ich irgendwie da rauslocken, Kollege? was relativ viel von beiden. ne? Also, wenn ich dich hier packen ne? Aber holung ein. ich brauche mal gar nicht mehr auf die Seite. Ne? Wie was wenn ich hier uh -huh. ich hier wir hier packen? Kann sie hier packen? Dann ist sie gleich wieder fertig. niemanden treffen ne? Ne. also voll abend dann für die gegner ah. ja, da komme ich jetzt nicht vorbei so. ja noch weniger <lacht> mit 19 prozent spiel also sehr unwahrscheinlich so. ich habe vergessen ihn ein spiel Alter tot Ja, ich, ich muss mit allerdings einsetzen ja ihre super heilung So, aber, was ich mache ist ich bewege mich hier in. Dann kann hortensia sie erreichen ne, mit der heilung ja wir haben sich schon mal dabei gedacht ne? so erst einmal wählen du hast gar nicht links so, ich werde definitiv mit Anna heilen ne? so, werde ich eher brauchen wir so, den hier also ich muss mich hier irgendwie durchkämpfen gerade ich glaube ich kriegt gerade wieder eine gewohnte Waffe ne vom der Crit Waffe Feuer. er ist mit 28 Prozent schafft es noch zu so so wo ist der Typ der hier wer bist du? Ist wieder so ein Typ, der hier alle hochballert, ne? So 29 oh, das tötet Leute. Na, gut, dann verweilen ihr noch mal für zu, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich auch meine klone sowieso losgehen nee. okay entschuldige was okay definitiv mit anna muss ich hier heilen nicht richtig down. du machst mich mit einschlag Fertig, da gibt es jetzt wieder nicht. Hm. Ja, ich muss mit ihr heilen, auf jeden Fall. Ne? Kann ich dich erledigen mit... Äh... Kann ich doch bestimmt hier mit... angefangen erledigen ne? nein ah, der macht der tut dann von allen Leuten die die Verteidigung machen, ne? oder was verstehe nicht genau was der wie die noch funktionieren ja kann ich werde ihn ja sowieso hoch heilen ne? ich werde sie sowieso hochheilen. heilen von daher ja. und wegen fertig so So, irgendwann ich mal aus der Reichweite von dem einen Typen, weil er ne? sich irgendwie denkt, so oh, ich gehe mal auf sie los. Ne? ja wenn es so ist, ist, so äh, Ballern dann noch welche auf mich. Nö, dann entschuldige, was also ich kann euch schon sagen, warum mache ich so wenig Schaden. Ja, kein problem ich halte ich alle hoch ich halte alle hoch. Ein Ding. immer schön locker bleiben leute immer schön locker bleiben okay kampf also nichts dagegen dass ich hätte ja mehr und Ike mitgemacht habe ne? nur du und ich und die da Jetzt ist er noch am Leben. nee okay Wollte schon sagen ja noch schöner gewesen jetzt so genau ja am liebsten ja sie hier im packen ne damit das hier wieder schön nicht mit exkalibur so, ich gehe hier ein. So. Okay. ein bisschen schwächen Vielleicht bewegt er sich danach ich glaube das schwächt wenn ich bin ich keinen schaden machen oder doch so so kann ich echt mit ihr nichts machen ja so der macht sie fertig mit einem Schlag so ich muss mit Anna heilen ich muss mit Anna hier jeden heilen oh. dann kann ich sie mit ja auch heilen ich gedacht und alle sind doch sehr gut so, jetzt halte ich dich eigentlich hoch mit Dings, ne? Wow, aber viel einfacher als gedacht hätte so kann man es natürlich auch machen ne? so, jetzt wieder er hat hochgeballert ich nicht gut da so, kannst du mich mal einmal daneben hauen so auf meine seite war es hat zu nichts an Trefferchancen. chancen oh, der ist nicht gut ich glaube der andere trifft uns nicht auch ne? ganz an uns ran, oder ne. ich wollte sagen wenn er jetzt irgendwie anfängt auf sie zu ballern ne? Irgendwie wieder vorgeschmissen, hat sie sah halt irgendwie aus, Mr. Präsident, gehen Sie weg. So, jetzt wo ich weiß, hm, soll ich versuchen, die mal mit dem Ding anzugreifen, mit Dunkle Funke? hat habe ich ja noch weniger. Okay, dann stehen wir ja mit Totensia, ne? du nimmst ja das hier würde ich sagen ne? wir sind nur ex ax kämpfer mit Tomahawks. da finde ich nicht gut wir haben eine null treffer chance aber hier reingehen ne? ich will mit ihr dings hier einsammeln, das ja aber den ja ich habe es um die ganzen aktien ja, verkehrt ist die perspektive So. Ich weiß nicht genau, was das macht. dann Einzug. Oh. Mhm. Ja, läuft ja gleich ab. Ne? So, wer hat mir mal, die? Ja Nur 16, 19. Aber der Einzug muss ich ja noch nicht hier schon heilen, ne? Riber Axt Tomahawk. Ich hätte eigentlich nichts dagegen, wenn du ihn auch erlegen könntest. Ah. Mal den ja. Ah, was, was mit Bolgannon? Leute fertig sagt hat doch. soll ich am Panzerbrecher, ne? Und dann Hammer mit Habe Ich ja auch einen Hammer gegeben, Nö. ok Ach. Okay Kollege, ich muss mal kurz da weggehen. Ich bin gerade auf Nerven. Wie du ja alles blockiert Sachen werden natürlich nicht reduziert ne. So, habe ich noch aktiviert. Gar nichts. So. Kein Donner ausgerüstet, er wenn es mich auf... Ja. ja. Ja, ein Schaden. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber... Ein Schaden. Na gut, Ike. Dem fertig. Ob ich absolut nichts an Schaden machen? Sonne Mund und Sterne. So, jetzt bist du dran. Ja, ist er ja, noch noch so ein Kanonier. Cool. Hat ja gar nichts an Schaden. Halt. Mal stehen den hier. Zack. Zack. Da merkt man das wie schlechter jetzt, wenn er irgendwie nicht eine Dings hat, ne? er keine dings hat keine magie lanze keine magische waffe ich hab dann schwer für treffer okay. ich habe irgendwie gesagt verlangen dass wenn ich mir ist noch mal wenn sie sich uns anschließt dass ich sie vielleicht in so eine eine projekt projektil einheit mache, ne? Wäre doch vielleicht cool. Aber soll ich denn diese Waffen er bekommen? ich so ein paar, nachdem ich das hier abschließe? Die Mann, die sind irgendwie dlc ziel ne? Ach, hat er noch Dick. Das war die Axt mit deiner Axt abgewehrt. Das ist voll Metal. helfen so, entschuldige was muss ich hier irgendwie was machen um zu öffnen jetzt schon wieder so ein Typ aufgetaucht ey. Ah. noch 23 Schaden wenig nichts machen kann etwa 137 oh ja er wird sowas mal getroffen Nein, jetzt. hast du hier Pflege ja als ob ich gegen ihn Schaden mache denkt ne? das Spiel echt irgendwie ich bin in der Lage Schaden gegen ihn zu machen hey, warte mal kann ich ihn erledigen kann ich den Weibern erledigen mit dir mit super gut jetzt gerade ne scheint irgendwie nicht so als wäre irgendwie noch ein Deep auftauchen, ne? ja. so, ich meine, sie hat noch Elixiere. Ne? Elixiere heilen in dem Spiel wie viel? 30 In normalen, in anderen feiern lämmsch du die normalerweise immer voll heilen. Oh, da musste wieder mit allen treffen So, nee, ich kann nicht erledigen. ich erledigen dich kann ich sowas von erledigen was war auch mir voll schaden da oben erreicht leider nicht schade das muss hier die ganze zeit hoch ein langsam muss ich aber den ein typ mal erledigen Sonst gehen ja gleich zwei leute die auf meinen hauptpark darauf ballern ich merke außerdem ich kann auch tendenziell hier bewegen dann kann ich da sie immer noch treffen ne? muss aber erstmal er weg Kann ich dich mal wegretten, ja? Ins nächste Universum. Ah, sie hat auch diese Blödigkeit. Ah, funktioniert. Ja. So. Einmal aus dem Weg räumen, bitte. Der eine der komische Kamerafahrt gerade. Okay, einer von uns muss treffen ehrlich okay. so. sie überlebt ja noch einen angriff ne? 13 und du machst 26 du kannst auch mich nicht an ne? ich weiß es nicht ich glaube ich setze x hier ein, Elixier ein. Ich muss hier die Leute hochheilen. Aber die waren ja nicht von irgendjemanden hier angegriffen. Ne? Okay, machen wir als letztes. einen großen starken Hammer. Ich traue mich auch nicht zu benutzen, was mir nichts an Schaden. Ja, ich mache mehr Schaden, weil ich mehr Schaden habe ne? Alter, habe ich hab fast voll geil damit. geht na kannst du bitte um, nicht auf uns schießen oh, haben jetzt direkt weiter ob wir wieder irgendwie im Somniel sein können oder so kö So, ähm, war das du Nix. okay. Frostprojekt hier kommen wir weg ja, ich weiß, ich schätze, muss ich auch noch einsammeln, aber einfach nach dem anderen, ne. Also schwach sind nicht, ne. Erst Also erst muss ich hier irgendwie mein Haupt erst muss ich hier Nils die ganze Zeit heilen, ne. Oder außerhalb der äh... Gefahren zu erhalten. Jetzt muss ich meinen Hauptcharakter die ganze Zeit beschützen. Einfrieren. Wenn ich den halt Vorrat schicke, komme ich nicht. Verdammt. Also was hier? So. Du gehst auf niemanden los, ne? Sie bist du auf jeden Fall nicht treffen, ne? So, die allen du darfst eigentlich nur einen schlag überleben ne? außer wenn der andere typ jetzt auch auf uns los ich setze habe ich sie ein Elixier, mein gott So knauserig sein hier, ne kommen wir gar nicht ran sie ja da gab sogar an also auch mal einmal daneben und ich habe mit ihm als er auf meiner seite war habe ich nichts getroffen bekommen ne? Schießt aber mal drach auf mich? Ja, wenn die beide treffen, ne? Dann weg. Dann können die ja nicht machen. Nein, kein Gift, Mann. Oh. So, ist weißt da du schon wieder? Warte, was hat ein Dieb? Schon da war ein Dieb, ne? Auf dich bin ich vorbereitet, Kollege siehst du sie hier Boom. also was ich mache ich lasse den einfach die truhe öffnen ja, und dann ich den ab dann kriege ich dagegen dann kriege ich den gegenstand nämlich ich wollte dir erst ein sperr geben aber ich konnte ja keine gegenstände geben natürlich voll zum kotzen fand er irgendwie besser irgendwie aufgehoben habe ich so gefühl so wir machen erstmal dich hier fertig, was haben wir hier alles? So. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. ah, da sehr gut. So, es war schon mal ein Person weniger auf uns. Oh, geld ich weiß nicht ob das hier irgendwas bringt aber okay cool so, so wir gehen weiter jetzt schön würde ich sagen ne? schade machst du uns ich möchte ich vielleicht so ein bisschen schwächen ne? erscheint uns ja echt nicht anzugreifen ne Und da gibt es ja eigentlich keinen Grund ihn nicht anzugreifen Dann lass mal, dann lass mal, Hortensia. Hier, ne sie kümmert sich um ihn. So, und du. du kümmerst dich um hier da unten, Leute. So, jetzt haben wir die beiden hier in Reichweite. Ne? Warte mal, ne. jetzt haben wir die beiden hier in Reichweite. Das heißt, wir können ja schön die beiden hochheilen zur Not. Ich mal das hier kurz. naja ne? hat irgendjemand ein bisschen Platz frei. Ogado, ich weiß mal, elixier da weg zur Not. Erneuerung: ne? Ich habe ja keine Elixier gerade. So. Auf. Okay. Äh, ja, damit greifen wir an. Also, das war nicht so ist wagen, zu vergiften, nee. ey. Ja, voll unhöflich, Mann. So. Also, ich nehme an, er geht nicht auf uns los, wenn wir in seiner Reichweite sind, nee. Ja, kannst du mal versuchen was oh, da ah ja jetzt erst den Typen boah den gefatter der vater Gockel ja dann aber dich hier auch alle so starke heils das doch blöde ja wenn man irgendwie die ganze zeit starke heilzauber hat ne? die haben nur irgendwie so zehn ladungen was ja, soll ich denn damit machen ich mehr ladungen das schon wieder also vielleicht einmal daneben auch ey, das gibt's es nicht der hat mit 69 prozent die ganze zeit bisher getroffen Uh, okay, ich habe ein bisschen Glück, hier oh, come on, man. ja, gerade den auch erlegen. Ja, komm, man, wenn ich denke, ich habe es jetzt gleich erledigt, nein, dann kommt schon wieder den nächsten. So, ich, nee, ich gehe da oben hin, hallo. Den klopfe ich mich nicht. aber schön auf mich zukommen, ey. Passt überhaupt dadurch durch? Ich glaube, da passt gar nicht dadurch durch, ne? So. Verteidigung 4. Ne, lass mal. hier ist so einer nein auf die habe ich auch keine Lust muss wahrscheinlich mit leicht tanzen muss hier hin okay hier hätten da ist kann ich da unten den Gockel aber ich muss da unten ja in die überlegen Wo habe ich gesagt hier? Das heißt hier. Also dich kann ich losgehen. 100 Prozent. Oh warte mal. Sag mir nicht. Ich dachte er hat schon wieder diesen physischen Konter ausgerüstet. Okay ich da gewicht irgendwie sehr viel unterschied macht besser ja kann oder kriegern die haben normalerweise eine menge an Figuren, ne? so ich muss sie heilen ähm, hast du das du hast auch pro tipp ne? hat ja, euch warten bis sie wieder ja ding voll hat aber wird dauern ich glaube ich muss gar nicht tanzen zu ich glaube ich muss es doch gar nicht tanzen ja ein wohl treffen ja irgendwie diese schrift weil ich habe erst für einen moment gedacht sie hat irgendwie unglaublich dicke hüften da ich sicher pack und du stehst daneben wird dann die heilung auch gestärkt wenn er vielleicht einmal daneben haben dann er damit ich mal ein bisschen schaden machen kann ne? so und jetzt die situation ja ah, von denen kann ich jetzt hier nicht flüchten ne? Oder vielleicht doch Ah, da kannst du kannst mich einfrieren, ne? Cool. Wenn ich hier reingehe, triffst du mich dann? Wahrscheinlich ja, ne? Ich glaube, hier rauskommen. da vor muss ich um den kümmern. Wir sind ja gerade ein bisschen gefangen in unseren Leuten. so vielleicht noch mal herumlaufen gedacht natürlich auch hier reingehen ne? aber er hat einen ausweich von 0 warum hat der ausweichen von 0 ja, keine nicht auf meine welt Daneben. Vielleicht einmal daneben. Hau. Da gibt es nicht. Der wird jetzt nicht ein einziges Mal daneben hauen. Oh, jetzt Also, ich zwei Leute hier heilen. du kommst jetzt auch noch auf uns los, ey. Oh, nee. Nicht die Gatscha. Ähm ja, so langsam würde ich mal gerne wissen, was man hier machen muss. wenn die jetzt alle auch noch auf sie losgehen dann habe ich keine chance hallo ich könnte ihnen ein, so ein ding abziehen ja. fast ein so ein ding Ja, ah, ich bin jetzt ja gefangen mit denen. verdammter da Dreck. Silberlands. So, Dammt. okay und dem ist die meisten sind jetzt hier abgehauen Hier. Ist Gefühl. Ist prorativ, ne? Ja, ist auch für... Das Ja. was? da. Okay. So, irgendwann muss ich das Ding ja mal bitte aufmachen. Ne? Also, falls überhaupt, wenn nicht, ist das hier eine frage, eine Zeit, ich ja noch frage, zeitlich drauf gehen, ich mache eigentlich schon so schnell wie ich kann, finde ich. So, mit dem muss ich mich auch noch kloppen. Mehr. 142 die reduzieren alle meine eine verteidigung aber oh, ich habe gar keine dann kann man dafür also stehen gemacht verteidigung die war mir gar keinen schaden die reduzieren um mein maximum schaden mein maximum ap ausweichen 84 da wird es nicht bringen so <lacht> so einmal daneben einmal ey alter hey, Gibt's jetzt nicht ja, warte ich bin jetzt gleich wieder mit roy am stand da kommt schon wieder da kommt auch noch leute ey. er sagt für hier gibt es irgendein gimmick dass ich nicht durchschaue gerade ich da nur ein rettungsstab hätte ne, dann wäre alles hier gar kein problem ne, aber gibt mir jetzt schwer ja nicht naja wir dann meine hp ab Wir müssen mich da ja öffnen können, ne? Das hat ja auch unmöglich. Okay, die kommen da unten. Gott sei Dank. Wird durchgeregt wenn die jetzt alle nach links gegangen wären. viel geld hatten da für die ganz ja. sie ein bisschen nervt finden, die.